Hey, Sie. Wer? Ich? Ja, genau. Warum laufen Sie hier ohne Regenschirm? Was geht Sie das denn an? Na, weil das unsozial ist. Was? Wieso ist das unsozial? Weil ich mich schütze, Sie aber nicht. Hey? Sie sind schuld, wenn ich jetzt nass werde. Warum? Sie haben doch einen Regenschirm. Halten Sie den Mund, Sie sind ein Schwurbler. Aber... Wenn Sie keinen Regenschirm tragen, dann nützt meiner ja auch nichts. Was? Sie sind ja komplett irre. Covidiot. Genau solche ungeschützten Schwurbler sind Schuld daran, dass es regnet.